Jetzt sofort los, nur eine kurze Frage, wenn du bei meinem neuen Werbepartner bei Holy mal was bestellt hattest, was probiert hattest, schreib mir doch gerne mal hier in die Kommentare, wie du das fandest oder schreib mir eine E-Mail, einfach ein bisschen Rückmeldung, würde mich sehr interessieren und jetzt geht's los. <lacht> Wir fangen heute im Dunkeln an und dass Rocco nicht zu schnell fahren kann, denkt sich hier so ein Bürger dann, ich halte den wohl mal besser an. Die Person im weißen VW hier rechts, die, ja wie sag ich das am besten, also die Natur schenkte vielen von uns die Gabe zu sehen und ohne die darfst du eh nicht Auto fahren, daher nutze diese Gabe doch bitte, wenn du ein Kfz bedienst. an der Stelle ist immer hinzuzufügen, dass wenn zwei auf dieselbe Spur wollen, beide gleichberechtigt und zugleich verantwortlich dafür sind, dass das Tier fahrfrei möglich ist, an den Einsender noch ein kleiner Rat, hätte der Weiße zurückgezogen, hättest du vermutlich die volle Schuld erhalten, denn sein Spurwechsel war nicht abgeschlossen und solange das nicht der Fall ist, darfst du nicht überholen, nur so als Tipp, damit du nicht irgendwann mal viel zahlen musst, weißt du? Tja, wenn so ein Tier angefahren wird, aber unter Qualen und Schmerzen dennoch überlebt, immer die Polizei rufen, die können den Förster verständigen oder sich selbst drum kümmern, wenn er das Tier sogar selbst angefahren habt, dann braucht er das ohnehin für die Versicherung. Nur ist es so, dass der schnellste Weg, um möglichst viel Leid zu vermeiden, der Gnadenschuss ist. Also ich würde mal sagen, Pi geteilt durch Ringfinger, die Lücke ist kaum größer als sein Wagen lang. Leute, ihr verwöhnt mich, es ist der Wahnsinn. Tobi, 5 Euro für eine Gesangseinlage, immer wieder gerne. Danke für 20 Euro an Chan. Natürlich werden auch deine Videos dann wieder eingeblendet. Das ist ja klar, wie von jedem von euch, 20 von Anne. Du rastest ja wirklich komplett aus. Also, also, bremst dich mal, ja. Und vielen Dank auch an Hermann. Last but not least, jeder Euro zählt. So, was ist hier eigentlich schon wieder los? Also, die Dame links wäre auch dazu angehalten, beziehungsweise verpflichtet, einen Gehweg zu nutzen, wenn er da ist. Aber, das sei mal, sei mal drauf erschissen. Der kleine Wauwau hier. Wem gehört der eigentlich? Also, was? war schon 400 Mal gesagt, aber es kommen ja auch immer wieder neue Zuschauer hinzu. Ich bin gelernter Tierpfleger und arbeite auch jetzt noch fast ausschließlich mit Hunden. Seid mit Tierärzten oder Trainern zusammen, ist ja auch wurscht. Jedenfalls fragen mich hin und wieder Leute, Leon, was mache ich denn, wenn ich so einen Pfiffi habe, der nicht zu mir kommen will und auf die Straße läuft? Wie kann ich dem denn helfen? Also grundsätzlich gibt es keine Komplettlösung für alle Fälle, aber es gibt Lösungsansätze, die für mich gut funktionieren. Das ist aber ausdrücklich keine Empfehlung, weil ich mich nicht strafbar machen will, falls du zum Beispiel hier bissen wirst, nur weil Du meinen Rat befolgst. Daher immer Profis holen und nichts selber versuchen. Aber ich persönlich gehe ja immer sofort erstmal in die Hocke auf Augenhöhe mit dem Tier. Wie hier die Dame schon andeutet, ist ja lieb, ihr meint, aber das Vorbeugen wirkt bedrohlicher als alles andere, weil du im Zweifel über dem Tier hängst. Also, was macht der Hund? Zack, Fluchtinstinkt. Hinhocken und dann einfach die Babystimme aufsetzen. Ja, was bist du denn für ein Feini? Ja, Feini, ui, süß. Macht euch zum Deppen, nicht in die Hand klatschen, das ist laut und bedrohlich, aber ruhig zwischendurch in verschiedenen Tönen pfeifen, das kennt der Hund von Frauchen oder Herrchen, ist also erstmal vertraut. Oft, nicht immer, kommen sie dann ran und man kann nach dem Halsband greifen, wie ihr sagt, bei fremden Hunden auf eigene Gefahr. Unser Einsender bricht selbst den Überholen ab, weil zu eng, der Hintermann so, okay, let's go. Polizist im Stau so, äh, warte mal, wieso warte ich eigentlich? Ihr habt doch Sonderrechte. Eine Panne zu haben ist schon echt scheiße, aber da eine Panne zu haben, ist scheiße hoch 2. Also Leute, wenn es irgendwie geht, falls es geht, immer auf den Standstreifen schieben oder natürlich im besten Fall runter von der Autobahn. Ach du Scheiße. Ganz hässliche Stelle habt ihr euch da ausgesucht. Apropos Scheißstellen, hier rauszufahren ist auch nicht so gemütlich. Oh Leute, sucht euch doch nicht den einzig beschissenen Ort zum Quatschen aus, ehrlich. Also da wäre in zweiter Reihe mit Warnblinkers stehen sinnvoller gewesen, was auch schon dämlich ist. Also ich habe Genau, Micha, hör auf. <lacht> also Ich finde das so gut, dass immer wir Männer also oft uns anstacheln lassen, Scheiße zu bauen und unsere Frauen, die Engel der Schulter sind. Naja, jedenfalls, Freunde, wie so oft wird hier in den Sicherheitsabstand gefahren. Es wird angenommen, dass der Blinker den Spurwechsel legitimiert, obwohl er ja nur ein Anzeiger für das Vorhaben an sich ist und keine Erlaubnis, sich den Weg zu bahnen. In der Prüfung bist du sofort raus, wenn jemand wegen dir bremsen muss und sei es nur, das Bremspedal wird angetippt. In dem Moment nötigst du jemanden zum Bremsen. Klar, Micha fuhr dann zu dicht auf. Das ist auch scheiße und später ja auch nochmal, aber grundsätzlich erstmal nur, weil zwischen zwei Autos noch Platz ist, muss der nicht mit deiner Wagenlänge ausgefüllt werden. Mein Gott, ist doch kacke. Und sich dann beschweren, ich lieb's. Schwer zu sagen, klar, ich schätze mal ganz grob, dass er keine 30 mehr fährt, war vielleicht 31. Ja, das ist immer ein Problem mit zu wilder Musik im Auto. Da will er gleich tanzen, ey. So, Freunde, ich hoffe, ihr konntet die was lehrreiche mitnehmen, ja, weil ich versuche euch ja immer was mit auf den Weg zu geben. Äh, nochmal zur Frage, die ich am Ende vom letzten Video gestellt habe. Ja, das ist das Verkehrszeichen 102 gewesen, Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts. Das heißt jetzt ausdrücklich keine Vorfahrt. Ja, also das Schild sagt dir nochmal richtig schön an der unübersichtlichen Stelle. Du hier musst du aufpassen. Die kommen von rechts und die haben Vorrang. Ja, also das ist immer. Ja, was heißt denn das Schild hier? <lacht> das könnt ihr mir mal sagen jetzt ja.